Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal, mit dem René draußen mal wieder einen Overnighter machen. Endlich mal. Und... Ach, <lacht> ja, in der Hängematte. Muss ich mal ausprobieren. Jetzt bin ich echt gespannt, wie das ist. Ich habe einen Bandscheibenvorfall. Ob das gut ist mit der Hängematte. Das werde ich jetzt ausprobieren. Jo genau, bleibt mal dran, wenn ihr Lust habt. So, jetzt sonst Hängematten aufbauen, erstmal machen. Habt ihr gesehen, Vollzeithund ist auch dabei von René. So, Lager steht, jetzt kann es gemütlich werden. Ach, genau, ich bin froh mit dem Rücken, dass ich ein bisschen Pause habe dann. Und ja, das ist nicht für einen Spike, für den Hund hier, das ist ein René sein Schlafplatz. Naja, Quatsch. Natürlich ist es für den Hund. Na toll. Prost. Prost. Prost. Prost. Prost. Prost. Ja, beim Fritz Meiniger auf dem Kanal, da ist ja dieses Sevens vs. Wild. Und der René und ich, wir sitzen jetzt gerade so da und haben ein bisschen drüber nachgedacht. Und da ist uns eingefallen, eigentlich könnten wir ja hier ein bisschen ein Video machen, beziehungsweise einfach mal darüber labern auch noch, was er mitnehmen würde und was ich vielleicht mitnehmen würde bei der Geschichte. Das ist, glaube ich, ganz interessant. So, wir mit dem Radler hier. <lacht> Prost. <lacht> Prost! Haben wir uns überlegt, wir quatschen jetzt einfach ein bisschen über die Sachen, ähm, die ich mitnehmen würde. und die der René mitnehmen würde. Ja. Das Thema ist, ihr wisst es selber: sieben Gegenstände, sieben Tage in der Wildnis. Wir haben ja auch keine, also ich habe darüber nachgedacht, ich weiß ja gar nicht mal, wo die sind. Ich glaube, das ist nicht bekannt, oder? Wüsste ich nicht, nein, also Ob es da, da einen See gibt, ob es Fluss gibt oder so, oder vielleicht keine Bäume da sind. Ich glaube nicht, dass es im Norden machen würde, wo es kalt ist. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Also gut, gehen wir mal davon aus, dass Bäume und Wald da ist. Richtig, und See. Und See, weil sonst könnten sie ja nicht fischen. Gut. Dann geht's los. Der erste Gegenstand. Ich zuerst? Ja, du zuerst. Tasse mit Deckel. Also Topf mit Deckel zum Wasser transportieren, zum Kochen, das also Wasser abkochen. Ähm, ja, genau, ist meine Überlegung. Kann man ins Feuer stellen und so weiter. Genau, das ist ganz kurz und knapp bei mir. Genau, das wäre bei mir auch so. Äh, als erster Gegenstand, wie gesagt, Tasse mit Deckel, 750 Milliliter, dass du was kochen kannst, abkochen kannst. Wasser abkochen, falls du das brauchst. Transportieren, Wasser sammeln. Transportieren, ja. Oder wenn es regnet halt eben was genau. zum Hinstellen. Genau. Weil Wasser ist wichtig, Essen nicht so. Genau. Richtig. Okay. Mein zweiter Gegenstand wäre ein Messer. Ich würde mich dafür ein Mora entscheiden, weil es ein, ein, ein, einfach vielfältig ist. Meine für ja, ich kann damit Essen zubereiten, ich kann damit äh, mir äh, Stöckerspitzen, ich kann mir da damit... Ich kann, lauter reden sogar. Ich kann damit... Ich kann lauter reden damit. <lacht> <lacht> <lacht> äh, na, ich kann... Äh, ja, ich kann mir einfach Dinge anfertigen mit dem Messer, ich kann Holz spalten, ich kann damit... Wenn ich... Feuerstahl, ich glaube Feuerstahl ist aber mit separat. separat, ja, Aber Gegenstand. du kannst ja ein Komplettset nehmen und dann ist halt eben der Abzug da mit dem Feuerstahl, soweit ich weiß. Ja, aber ja, ein ja. Striker beim Feuerstahl, also zum Anritzen, das ist erlaubt. Das ist erlaubt, So ein okay. Teil dann. Also und Feuerstahl, also Feuerstahl und, und Messer in einem, in einem? Ja. ist auch erlaubt. Genau. Okay. Dann dann haben aber dann zwei Gegenstände, also das heißt zwei Also dann hätte ich drei Gegenstände schon. Ja, ja gut, okay, Bra Feuerstahl brauche ich eh. Gut, ja. Drei Gegenstände habe ich. Gut. Dann mache ich mal meinen zweiten Gegenstand, das wäre auch definitiv ein Feuerstahl. Mit dem Messer habe ich mir auch überlegt, wäre sehr cool. Das Problem ist nur, wenn jetzt nicht genug Totholz rumliegt, ja, wo kriegst dann das Holz halt her? Ne? Ich gehe mal davon aus, man könnte eventuell jede Menge sammeln. Also kleines Zeugs außenrum wird es ja wohl irgendwo geben. Totholz gibt es ja eigentlich immer. Eigentlich schon, also gerade in Schweden, also das ist mhm. Wald kein Problem. Also das glaube ich wird kein Problem sein. Ich habe auch überlegt, Messer oder eben Multitool, Multitool hat halt den Vorteil, du hast Säge und so weiter drin oder Victorinox Messer, dann hast du halt mehrere Sachen und das ist ja auch erlaubt, das ist halt gut, Pinzette vielleicht, wenn du was ins Auge, ein oder sonstiges. Ja, aber das kannst du mit einem Messerspitzen und eine Säge. Ja, was? Messerspitze im Auge ist vielleicht nicht so geil, aber. <lacht> nee, aber, <lacht> aber, aber wenn du den, den Schiefer rausholen willst, das kannst du auch mit dem Messer machen. Also. Ja, ja, das ist bei mir eben auch so und deswegen habe ich mich vorher schon auch für Messer und Feuerstahl integriert, weil ich habe ja davon das. Die Sachen, die man trägt, sind ja kein Gegenstand, außer das Gegenstand, sondern ich würde mir sagen, wir man mich erstmal dick einpacken. Also, sofern es möglich ist. Ja, das ist die Klamotten, das ist ja wieder eine andere genau. Geschichte, genau. Genau, zwei und drei Messer mit Feuerstahl. Genau. Da sind wir uns ziemlich ähnlich einig. einig. Vierter Gegenstand: Schlafen. Ja. Ich zuerst? Wir beide. Also, ich glaube, wir sind einer Meinung: ein Taub. Ja, ich meine jetzt Schlafsack eigentlich, aber ist Ach so, Schlafsack, ja gut, aber du musst ja erstmal trocken sein. Du weißt ja nicht, wenn du ankommst, sagen wir mal, mal, und du hast das Problem, das ist ja dann äh, dass es regnet oder einfach nur feucht ist oder nieselt, mhm. dann ist das Erste, was du aufbauen solltest, äh, ein Tarp. Und dann kann man ja über den Schlafsack nachdenken. Bei mir auch, vierter Gegenstand, 3x3 Meter Tarp, genau. kannst du Dach bauen und eine Unterlage machen gleichzeitig Richtig. oder ein Tipi. mit ein Feuer vorne hast, bist du einfach windgeschützt, trocken. Richtig. Perfekt, halb Tipi-Tarp, habe ich schon oft gemacht. Kennst du ja auch ne? die ja. Version? Ja, ja. Perfekt. Und zum Schlafen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es der Carinthia äh, Tropen wegen dem Moskitonetz. Genau, bei mir ist es der, nicht der Carinthia, bei mir ist es ein, Schlafsack, ein Sommerschlafsack von MacTrack. Das ist der von Free Life, glaube ich, der 600er oder 650 ist das. Der ist im Temperaturbereich bis 5 Grad. Mhm. Dürfte in der Jahreszeit noch ausreichen. Das ist im August, September startet das Ganze, glaube ich. Durfte erreichen, kein Problem. Und ich friere eh nicht so viel und wenn habe ich da Sachen mit ich anziehe, mhm. Also der Tropen ist halt so, ich habe halt viel Erfahrung mit dem schon gemacht sammeln können. Der ist, der ist gemütlich, ähm, der ist warm, also da kannst du, also 5 Grad runter geht, das geht auf jeden Fall locker. Mit Klamotten sowieso und ja, also und der ist halt ein bisschen abweisend Das ist ganz gut für Feuchtigkeit oder so. Genau. Würde ich mich voll drauf verlassen. Das haben wir sechs das, ist, Titel, oder? das ist aber bei meinem auch so bei meinem Schlafsack. Muss ich noch was dazu sagen? Der ja. Schlafsack hat halt den Vorteil, den kann ich äh, komplett öffnen und macht den kann den als Decke nutzen. Also nicht nur als Schlafsack, sondern auch als Decke. Und wie gesagt, dass es eine Synthetikfaser ist, mhm. habe ich viele gute Erfahrungen mit dem gemacht und muss ehrlich sagen, noch nie Probleme. Selbst wenn er nass war, war mir nass, feucht, waren wir trotzdem noch warm. Ja, ja passt schon. Ja, passt schon. Haben wir jetzt sechs oder fünf Artikel? sechs glaube ich, gell? Sechs haben wir jetzt, Jetzt kommt der Knackpunkt, der siebte Artikel, der letzte. Angelset oder nicht? Ich kann nicht angeln, ich weiß nicht, dass also ich würde einen Stein nehmen und einen Fischer schlagen, wenn ich einen in Ufernähe sehen würde. Ja wirklich, wirklich, also das habe ich als Kind schon gemacht, hat ja. funktioniert. Das Wellen, ich nehme das Wellness-Set. <lacht> Sauna dabei, ja, alles. Also, so so Eintritt. <lacht> <lacht> so eine Karte. Weil da ist ja eine Therme in der Nähe, habe ich gehört. Also nicht weit weg. der Schwan. Das ist Quatsch. Ja, ich, ich schwanke noch, wie gesagt, zum Beispiel wie der Aze der Buschpirat, was ich gesehen habe von seinem Video, diese der nimmt's angesetzt. Ja, das kann er ja machen, aber wie gesagt, äh, zum Wohlfühlen. Äh, ein, Whisky. ein Whisky oder eben halt. Äh, ja, ich würde sogar meinen Hund mitnehmen. Also ich weiß ja nicht, aber. Nach deutschem Gesetz gilt ja ein Hund als Gegenstand. Also, ich würde meinen Hund mitnehmen. Das ist ein Vollzeithund. <lacht> mein Vollzeithund. Ohne die letzte Playboy-Ausgabe natürlich. Ach so ja. Aber gut. Jetzt, verdammt. Ich glaube, ich bleib, ich, ich würde tatsächlich das Angelset auch weglassen, weil ich kann. Keine Ahnung, wie es da ist. Ich weiß es nicht. Aber ich würde mal auf die Pflanzen setzen, notgedrungen. Ja. Ja. Brennnessel werden doch überall sein. Also Brennnessel halt fressen oder so. Ja. Also, ich. Das sehe ich jetzt relativ naiv, weil es ist eine Theorie, die wir bereden. Mit Sicherheit. Wir beide werden dort ganz sicher nicht dabei sein. Viel zu alt. Nein, <lacht> das der ist viel, scheiße. Zu, viel zu alt nicht. Ja, doch. Ja, schon. Du bald. <lacht> <lacht> uh, nee, also, uh, nee, Angelset ist weg. Und stattdessen packe ich noch eine Säge ein. Das habe ich lange überlegt und ich nehme tatsächlich noch eine Säge mit. So bin ich dann wirklich frei, kann mir, also Feuer ist für mich essentiell. Also wir hatten das Messer, wir hatten Feuerstahl. Ja, wir, wir, hatten hatten es Tarp. Tarp? wir hatten Schlafsack. Schlafsack. Oh, da fehlt ja noch was, oder? Nee. Ich das glaub... ist nochmal vier. Messer. Nein, nein, nein, nein, jetzt... Also Messerfeuerstall, Das Gössel ist gut. Ja, ja. Ah, Nee, das war jetzt schon sieben Artikel. Waren das wirklich sieben? Ich glaube, wir machen das Video nochmal. Nee. Das ist wie es ist. <lacht> Wenn man nicht mitzählen kann, so wie wir jetzt gerade. Ja, also ich habe Als erstes hatte ich gehabt ein Topf, Topf. Ach 7 also doch, genau, doch sieben. Alles, Alles klar, sind wir schon durch. Ja, sind schade. Ich finde es cool, das Projekt. Und wenn ich Zeit habe, schaue ich mir da auch mit Sicherheit mal was an. Hör ich auch. Und Respekt für die Leute, die mitmachen. Eine tolle Idee. Ja. Ist sicherlich spannend, wenn man noch jung ist. Na, das ist. Eigentlich ist das für so Leute gar nichts, weil denen fehlt einfach die Erfahrung. Die Erfahrung. Naja, also essentiell ist wirklich Feuer, Wasser. Ich da Wasser. auch überlegt, Wasserfilter oder so, aber den muss man ja weglassen, dann irgendwo ist halt sieben. du musst immer halt trocken bleiben, das ist das nicht. Na ja gut, da hast du Feuer und da musst du halt dann Zeug trocknen im Notfall. Ja gut, wichtig gut. ist, dass du Feuer hast. Also tro trocken und wärme. Also, ja. Sagen, das bringt dir ja nichts, bringt dir ja nichts, schon wieder scheiß Bringt dir ja nichts, wenn du äh, sagen wir mal Feuer hast und äh, ja keine möglichkeit hast dich aufzuwärmen Na, also, oder deine klamotten zu trocknen naja ja. darum eben die idee mit dem tipi weil das ist halt auch wirklich da fängt sich die wärme drin ja ist richtig aber wie gesagt aus erfahrung wie gesagt ich bin schon ein bisschen älter als du <lacht> habe ich schon erlebt dass das halt du schaffst das nicht du hast immer wenn du wenn du lass es, lass es regnen lass es wind du bist trocken nass du hast ein feuer ja schon klar also ich weiß es ja selbst beim bund ja. war es zum beispiel so wir haben die sachen im schlafsack getrocknet das heißt immer das funktioniert es geht auch dauert halt super lang das ist ja nicht gleich am nächsten Tag dann erledigt oder so. Das, das liegt halt dann lange auf dir drauf, bis es ja, trocken ist. Genau. Und wenn es richtig nass ist, dann ist es sowieso wird's unangenehm das ist nicht so geil. Und du musst sieben Tage dort, stell dir sieben Tage vor. Und sieben Tage ist, ja. klingt erstmal wenig, ist aber... Na ja, gut, aber drei, Meter, drei mal drei Meter Tarp. Und wenn du jetzt dann beim Starkregen nicht umturnst, ja, sollte eigentlich nichts passieren. Oder wenn du beim Fischen dann nicht reinfällst ins Wasser und so weiter und so fort. Warum sollte man nicht trocken bleiben eigentlich? Müsste schon funktionieren. Kommt drauf an, wie du abgesetzt wirst, wo du abgesetzt wirst, ob du da hinlaufen bist, ob es regnet in der Zeit. Keine Ahnung. poncho hast du, glaube ich, nicht, oder? Ja, den haben wir nicht ausgesucht. Ja, ich weiß nicht, ist das ein Gegenstand oder ist das ein Kleidungsstand? Da musst du halt das Tab wickeln. Ja, es oder geht so. Das geht nicht anders. Das ist eben spannend. Ja, ja toll. Das wird spannend. Ja, das ja, ist definitiv so. Mal gespannt, was der Fritz mitnimmt und die anderen Leute. Schöne Grüße an euch und viel genau. Spaß. Bleibt gesund, kommt's heile wieder. Kommt, auf alle Fälle heile wieder. <lacht> Dann verabschieden wir uns hier von der kleinen Runde. Genau. War lustiger Spaß gemacht. War lustiger. ja. Du hast aber nicht das Wellness-Set genommen, das habe ich genommen. Ich habe denn die letzte Ausgabe von Playboy genommen. Ach so, ja. Aber das gilt ja nicht. <lacht> Na dann, Prosti. Prost. Prost. Macht's gut, ciao. Hey, René. Ja. Was hast du da Schönes? Ja, das sind meine neuen kaffee Das heißt, die sind vorbereitet. Also, ja. Da ist Kaffee schon verschiedene Marken hat man da drin Jetzt habe ich Bio-Nicaragua, 100% Arabicarbon. Mhm. Das ist so ein Haltesystem. Ja. also schon in dem Beutel integriert, das klappt man auf, klemmt es in die Tasse rein, also so sieht das aus. Mhm. Klemmt es so, jetzt auf beiden Seiten. Dann macht man das eben halt in die Tasse rein. Und wenn man nicht jetzt Cowboy Kaffee will, dann hat man eben halt einen Filterkaffee. Ach ja, gemütlich. Ich habe jetzt trotzdem, also der René auch, ein Underkilt runtergepackt bei der Hängematte, weil es ein bisschen frischer ist. Jetzt soll 9 Grad in der Nacht werden. Und ich weiß, dass es dann doch zugig ist an der Hängematte und gerade mit dem Rücken bei mir ist das dann schon ganz gut. Aber beim René ist die, der Underkilt leider blöderweise gerissen oben. So, 10 Uhr, noch ein bisschen gemütlich labern und dann ab in die Falle oder in die Hängematte. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Bis denn. Wir müssen schon mal einpacken. Frühstück haben wir hinter uns und jetzt gehen wir heim. Wie spät ist es jetzt? 8.50 Uhr, also 10 vor 9. Die Nacht war tiptop, das Wetter war super, das Klima war super und geschlafen habe ich saugut. Kann man nicht meckern. Hast du auch gut geschlafen, René? Ich habe sehr gut geschlafen. Morgen, Leute. <lacht> ja, und an dieser Stelle, was soll man sonst noch zeigen? Großartig. Verabschieden wir uns. Macht es gut. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.